Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Windwalker. Dem letzten Mal haben wir die Terrainsel besucht, dann hier das Lied gelernt und sind damit zur neuen Weise gefahren. Und zwar Meduli. Die alte Weise wurde leider ja, getötet und ja, Meduli hat sich beim Spielen des Liedes erinnert und ja, wir sind jetzt mit ihr hier auf der Terrainsel und sie muss hier ihre Gebete darbieten. Aber dafür müssen wir erst hier den Tempel abschließen. Das ist natürlich wichtig. Jetzt müssen wir erstmal hier die Hymne des Terra Gottes spiel spielen. Und das ist ganz wichtig. Mir ja, du liest dann leider, weil Und sie ist leider, weil sie nicht will, dass Kumori und die anderen sie als weise in Erinnerung haben, haben ist sie einfach so gegangen, damit sie sie als Maid in Erinnerung behalten. Und wir sind jetzt im Terra-Tempel. Ich spring einfach runter. Einfach so. Für weiß ist das ja unendlich lang und dann ist er tot. Aber nee. Ist alles super nice. Wir können wir auf die Karte schauen. Wir haben drei Stockwerke. Wir sind aktuell im höchsten. Hm. Warte. Kannst du nicht vielleicht fliegen? Ich, ich glaube schon, oder? Ja. Okay. passt das. Komm. Alter, was ist das für Musik? Die ist schon mal interessant dann. Alter, wir haben mir die ganzen Schweine. Die kommen jetzt erstmal alle her. Bam, boom, oh. Ähm, Alter, der hat sich verbrannt am Arsch. Euch ähm, oh, habe ich ja schon alle. Na ah, komm! Bam! Okay. Anni, ah, nee, warte nichts noch. Ah. Alter. Ah, jetzt gib mir dein ganzes was du hast halt so nur ein bisschen geld das ist alles leider okay und was haben wir hier kette die brauchen wir glaube ich auch ein paar von ich weiß gar nicht wie viele aber warum nicht so du bist auch noch übrig und nimm das oh, alter, bam. alter einfach an die wand geklatscht bam. Und er hat auch viel viel geld also die gegner lassen echt viel geld und oh, es macht richtig spaß die gegner zu verkloppen in dem spiel muss ich sagen weil das Kampfsystem einfach super angenehm ist. So, ähm... Es also ist verschlossen. Muss ich da hoch? Das sieht ein bisschen so aus. Hey, Meduli. Komm her. Ich glaube, ich muss nämlich irgendwie hoch oder sowas. Rocky. Ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Weißt du mir den Weg, wohin ich fliegen soll? Werde ich durch wiederholtes und von A fliegen. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir den Weg. Wie soll ich den... Hä? Ach, soll ich jetzt die Sonate des Puppenspielers benutzen oder was? Ähm. Äh. Okay, wie... Die war so. Aber ich finde es super, dass das auf dem Gamepad angezeigt wird, weil ich glaube, es war bei dem Gamecube nicht so. Oh, jetzt können wir Medulis spielen. Jetzt können sie wahrscheinlich darüber fliegen, oder was? Naja. Es hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich erwartet habe. Oh, alter, wie sie rennen. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich bei mich schon. Man, Marcel, Link, eh. Rocky, eh. Komm schon. Komm rüber. Du musst doch nur fliegen, Meduli. Und auf dem Schalter. Äh. Ach, ich soll wahrscheinlich mit dem Dekoblatt. Och man, wie vergesse ich das? Scheiße. Ah, das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Kann man leider nichts machen. So. Rennen mal wieder schön schnell. man sollte das passen. Das ist anscheinend eine Ausdauer. Anzeige, zumindest scheint es mir so. Der Unterschied ist halt hier: Man muss schon vorher auf Fliegen drücken, und bei links da springt er ab und dann zückt er sein ähm, Dekoblatt. So und jetzt zurück und jetzt schnappen wir uns den anderen Schalter. Rocky, ich verfüge jetzt über ein wenig mehr Selbstvertrauen. Ich glaube zwar nicht, dass ich dich an hohe Orte tragen kann, aber ich werde mein Bestes geben. Bitte behalte mich über deinen Kopf und spring drauf los. Okay. Ähm. Oh, warte, hätte ich jetzt. Hä? Hätte ich jetzt Meduli nehmen Hä? Ich verstehe gerade nicht. Hätte ich jetzt mit Meduli hier fliegen müssen? Oder was? Oh, Mann. Nochmal. Ähm, so muss es sein. Okay. Nochmal. Ähm. Wahrscheinlich kann ich... Ja, jetzt muss wahrscheinlich einfach runter. Okay. Aber haben die eine verschiedene Höhe oder sowas? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Die haben doch dieselbe Höhe. Wobei, es soll eigentlich klappen, wenn ich mit Link hier zum Ersten gehe. Ja, danke, dass du mir das erst jetzt sagst. Oder eben erst gesagt hast, als du schon drüben warst. Ähm. Och, ne. Fuck. Ah, Mann. Ich hab gedacht, das, ist, ah, das steht für fliegen oder so. Ja, da solltest du natürlich nicht fliegen, Medulin. Naja. Egal. Daneben nicht. Warum nicht? Dann machst halt nicht so, wie du sollst. Ich werde schon irgendwann hinkriegen. Komm oh, schon, du schaffst das. So. Dann kommt jetzt die Sonate des Truppenspielers wieder dran. Und jetzt bitte funktioniert. Dass ich mir so anstelle bei so einem kleinen Rätsel. Naja, ist passiert. Wow, alter Medoli. Warum hast du aufgehört zu zu fliegen? Ich verstehe es nicht. Naja. Ah so, Link, auf, wieder M -M -M mäßig hier alles mitzunehmen, sie zu kontrollieren. So, schleppen wir sie so wie, wie hieß er, wie äh, Prinzessin Ruto, glaube ich, in Zelda, Queen of Time, in Lord Yahoo Yabu oder wieder hier. Hieß. Äh, da sehe ich eine Tour. Wie. Wieso kann ich hier sehen? So, wir haben sie vielleicht hier. Ah! BTF, was ist denn das für ein Schleim? BTF. Okay, der gibt mir ein Herz. Ähm. Komm schon. Da ja, komm schon. Boah. Fuck, ey, wie, wie wir sie stehen. Ähm, vielleicht brauche ich auch... Hier den äh, Bumerang. Wie siege ich die? Oh, hier ist eine Bombe. Äh, hier ist eine Bombe. Hier ist ein Ding. Hä, äh, was habe ich denn jetzt freigeschaltet? War das wegen dem Krug oder so? Ich weiß nicht. Was muss ich denn hier machen? Kann ich hier eben? wir haben hier Licht. Aber wie soll ich Licht benutzen? Hä? Ist eine Idee, Meduli? Vielleicht muss ich auch hier irgendwie fliegen. Oh, läuft. Sie kann. WTF? Okay. Ähm. Äh, okay. Sie kann irgendwie das nicht steuern. Oh, jetzt sind sie. zu. stein geworden. Okay. Interessant. Warum nicht? Interessant, die gehen halt kaputt durch. Warum sind die nicht kaputt gegangen? Warte, ich geh nochmal, äh, ich gehe nochmal als Meduli rein. So. Okay, ähm, aber wie besiege ich die jetzt? Warte, muss ich die Truhe hier anleuchten? Hä? Ach so. Okay, man muss wirklich das Licht irgendwie auf die richten. Aber warum kann ich die? Die Gegner sind jetzt geschockt. Ja, das sehe ich ja. Oder gerade aufheben? Oder kann ich jetzt einfach? Ja, Okay, so so besiegt man die also. Einfach aufheben und dann auf den Boden schmettern. Okay. Das war jetzt auch mal was Neues. So kann man ja anscheinend auch besiegen. also so muss man die besiegen. So, was ist hier drin? Es müsste... Nee, es muss kein Schlüssel sein. Wahrscheinlich ist es die äh, Karte. Die kriegen wir ja irgendwie gefühlt immer in der ersten Truhe. Ja. Und so ist es auch wieder hier. Wow. Ach du Scheiße, der Dungeon scheint groß zu sein. Aber... Man kommt irgendwie nicht runter. In der Ebene. Zumindest bisher. Ja, das wird ich schon noch ändern. Gehen wir einfach mal weiter. Oh, Wo ist das denn? Was du für eine komische Statue. Würde ich das anleuchten? Sieht ein bisschen so aus. Okay. Ähm, ich kann in zwei Räume rein. Okay, aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal... Oh, da ist irgendwas. Oder? Ähm ja. Oh, man, man muss hier, glaube ich, sehr oft die Sonate des Puppenspielers benutzen. Aber okay. Ähm Nein! Ey! Okay, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Anscheinend das Licht in die richtige Richtung lenken. Das Problem ist, dass genau in die richtige Richtung lenken. Was ist das eigentlich für, für, für ein komisches Gas? dass das. Oh nee. Nein, Medoli. Oh. Also, ist ja schön, dass man hier immer äh, das spielen muss, aber ich glaube, ich fände es besser, wenn man das lassen könnte. Hier muss ich wahrscheinlich mit dem Hammer draufhauen. Ähm. Wow! Hä? Hä, was war das denn jetzt? Weiß ich nicht. Okay. Ähm. Ich kann jetzt anscheinend nach da rechts entlang, aber. Ja, komm, da gehe ich jetzt auch mal lang. Da gehe ich jetzt einfach mal lang, weil da ist eh eine Sackgasse. Schauen wir mal was hier ist. Ach du Scheiße. Gegner aus, Gräbern, das kenne ich doch schon ein bisschen aus Aquino of Time. Oder so. Ähm. Komm her. Na komm her. Äh. Okay, das funktioniert nicht. Dann eben mit dem Wind. Oder oh, mit dem Dekuplatz. Ah, fuck, ich bin mal Feuer. So. Ist da drin was? nee ist nichts drin. Ah, da ist wieder eine Truhe und ich aber. Ist hier irgendwo Licht? Ich sehe kein Licht. Aber hier geht es zumindest hoch. Oder muss ich hier irgendwie den Dings verschieben, damit hier Licht rauskommt? Bestimmt, oder? Oder? Ja. Hier ist Licht. Hier ist ein Lichtstrahl. Ein Loch in der Fassade. Okay, und ja, Leute, ich entschuldige mich für die Hintergrundgeräusche. Es tut mir echt leid, aber ich kann leider nichts dran ändern. Ich versuche schon so gut wie möglich, wahrscheinlich in der Nachbearbeitung rauszuholen. Aber versprechen kann ich leider nichts. Das tut mir echt ein bisschen leid. Also ihr hört es, glaube ich, schon jetzt länger. Ich habe es euch angemerkt. So, Ähm. ach fuck eh, Mensch. Ich vergesse immer, ich drücke immer auf ZR, weil, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich drücke es halt immer, anstatt hier A ah, zu drücken. so also, auch wenn ich mich frage, was das für Truhen sind, dass sie so aufgehen, dass man da Licht drauf strahlt. Keine Ahnung. Die wollen halt auch Licht haben, diese Truhen. Ein kleine Schlüssel. Okay, ich habe jetzt zwar noch keine Truhe gesehen. Oh, ähm... Ah! boah, Äh! Alter! Der erschreckt mich einfach! Den habe ich aber, glaube ich, schon fotografiert in der Fumuschen Bastion. Hallo? Ja, greif ruhig medulieren. Den habe ich, glaube ich, schon äh, fotografiert in der Fumuschen Bastion, da auch abgegeben. Bin mir aber nicht ganz sicher. Darum einfach mal fotografieren. So, oh, ja, okay, dann komm mal der. Das ist nur zeitlich offen. Kannst du... Kannst du hier... Nein, nein, kannst du bitte hier warten. Ähm... Ah nee, warte, so. So, du sollst jetzt einfach hier bleiben und... Och, Meduli. Mann. Du sollst... Du sollst... Hallo. Ähm. Was muss ich denn hier machen? Ich kann es ja irgendwie nicht verschieben. Ähm. Ich probiere es nochmal. Okay. So, Meduli. Du sollst jetzt einfach hier stehen. Nein. Hä? Was muss ich denn hier machen? Oh, muss Meduli. Kann Meduli einfach da rein? Das kann natürlich auch sein, aber an sich kann Meduli ja weniger. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich nur mit einer Figur da rein muss. Naja, man kann es ja mal probieren. Nee. Okay. Okay. Jetzt bleibt er bitte mal stehen, Meduli. Danke. Ah, je jetzt bleibt sie stehen. Okay. Ich muss ich nicht verstehen. Äh, hä? Oder warte. Wie soll ich denn das Licht hier umlenken? Weil hier muss ja... Hier muss ja... Ich brauche hier Licht, ich muss... Aber nur Meduli kann das Licht umlenken. Ja, was sieht denn jetzt? Ach, da hinten. Muss ich verstehen. Au! Was ist das? du mich jetzt raus. Ja, wow, ein Raum weiter. Ähm. Wo ist sie denn jetzt hin? Ist sie jetzt im anderen Raum geblieben. Ja. ja. das ist sie anscheinend. Komm her. Alter, so nah wollte ich links Gesicht auch nicht haben. Ja, okay. Ähm. Ist denn jetzt noch da was? In dem... Ja, Giftrauch? Keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung, was das für ein komisches Gas ist. Ist da irgendwas? Oh Mann, das Blöde ist, die lenkt immer so blöd ein. Ah, also, die Steuerung ist echt schon mal ein bisschen nervig, muss man sagen. Die gefällt mir jetzt überhaupt nicht, muss ich ehrlich sein. Was macht das überhaupt? Macht mir das Schaden oder sowas? Ah, ich kann keinen Schwert und so benutzen. Okay. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ach doch, die Tür hat ein Schloss. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Komme ich wahrscheinlich, Muss ich wahrscheinlich später hier nochmal reinkommen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Also, ist Ich doch gerade nach dem Ruf, oder? gerade Link gerufen? Ich bin nicht ganz sicher. Also den kann ich nicht besiegen. So, ihr beiden seid tot. Ähm, Omana, das kann man eigentlich gebrauchen, gerade. die ganzen blöden schatten -Dinger. Hallo? Schauen wir mal, was muss ich hier machen. So ein bisschen alles, als ob Meduli. Entweder müssen beide hier rauf, oder, ähm, Medulli muss da oben rauf. Auf das Ding. Oh komm schon, Meduli. Äh. Die Steuerung ist alles andere als angenehm. Och man, wie soll ich denn nicht hier so nochmal? Okay, also oh. der Tempel macht jetzt schon, also nicht böse, aber ich finde den Tempel jetzt schon sehr okay beide draufstehen was ich mir eigentlich richtung möglichst stelle das heißt medoli muss wahrscheinlich muss wahrscheinlich irgendwie da rauflegen. aber kann die überhaupt den block verschieben das ist so eine sache die ich mich frage denn ich bezweifle das dann Hä? Das klappt nicht, das sehen wir ja. Und ich habe auch keine Möglichkeit, das Licht irgendwie umzulenken. Könnte ich nur anders lang? Da ist sogar noch ein anderer Weg, wie das. Ich probiere erstmal, ob ich hier noch weitermachen kann. Das klappt auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich bin hier falsch. In Richtung, irgendwo... müsste Weg sein? Ja, da oben, aber... Hm? Äh, äh... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Na hm. <lacht> ja, gut, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich dann auch von euch hier, von diesem Part. Let's noch der ich danke ganz vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, im nächsten Mal kommen wir ein bisschen weiter, weil das war jetzt nicht gerade viel. Und ja, ich sage bis dann und schau, euer Rocky.